Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video über die Frage, wie sicher sind eigentlich Stablecoins? Und zwar aus gegebenem Anlass. Wir hatten ja diese Woche und äh, letzte Woche zwei teilweise heftige Korrekturen im Kryptomarkt und so manch einer wird sich eventuell angesichts der fallenden Kurse gedacht haben, hätte ich doch mal lieber in Stablecoins investiert, dann äh, wären jetzt meine Einlagen nicht alle futsch und ähm, dann schaut man so auf die äh, DeFi-Protokolle, gerade die Stablecoin-Pools, wo im Grunde ähm APY äh, von 20 bis 30 Prozent versprochen wird und man denkt sich so, wäre ich doch da drin, dann hätte ich zwar jetzt diese ganzen Kurssteigerungen nicht mitgemacht, aber ich äh, hätte jetzt irgendwie sicher meine 20, 30 Prozent bekommen. Das ist viel, viel mehr als auf dem Girokonto und ähm, da kann man doch auch mit zufrieden sein. Gleichzeitig bin ich da aber sicher, mir kann da nicht viel passieren, weil meine Assets sind ja an den US-Dollar gebunden, die schwanken nicht im Wert, außer vielleicht über die, äh, den Kurs Euro und US-Dollar. Das ist aber im Vergleich Gleich zu dem, was jetzt mit Bitcoin, Ether und mit vor allem mit dem Dogecoin und so passiert ist. Überhaupt kein Vergleich. Also jetzt die Sehnsucht nach den Stablecoins. Ist das berechtigt? Wo liegen da eigentlich die Risiken? Ist das Ganze wirklich so sicher? Und ich möchte hier jetzt heute eigentlich nur auf einen ganz kleinen äh, Teilaspekt eingehen. Und zwar... Spreche ich jetzt mal über die Asset-Backed Stablecoins, also die Stablecoins wie zum Beispiel dem USDT. Der USDT, der hat ja im Prinzip letzte Woche oder vorletzte Woche war es schon ähm, mal veröffentlicht, wie eigentlich die Einlagen sich zusammensetzen, die den USDT decken sollen. Und dabei ist dann rausgekommen, dass also hier nur ungefähr 4% Cash von 75% insgesamt, also das heißt es sind insgesamt 2,9% Cash drin sind. Der Rest sind irgendwelche anderen Finanzinstrumente, und ähm, auch das möchte ich jetzt hier überhaupt gar nicht bewerten. Ähm, es ist nur einfach wichtig, mal sich ein bisschen die Risiken klarzumachen, ähm, die äh, jetzt hinter solchen Dingen stecken. Ähm, denn ähm, das ist jetzt erstmal eine Veröffentlichung von Tether. Man weiß eigentlich nicht, ob das, was hier steht, stimmt. Aber hier wird einfach behauptet, wir haben nur 4% oder wir haben nur äh, 2,9% Cash. Der Rest sind irgendwelche anderen Finanzanlagen. Wie die sich zusammensetzen, steht hier. Man muss das Ganze glauben. Der Löwenanteil sind Commercial Paper. Und bevor ich das Ganze jetzt hier selber bewerte, da ich nämlich eigentlich auch gar nicht so viel Ahnung davon habe, empfehle ich einfach hier diesen Artikel, äh, Should we worry about Tether, ähm, den werde ich natürlich auch hier in der Description dann äh, verlinken und ähm, hier bewertet also der Autor im Prinzip die einzelnen Anlageklassen, die hier aufgezählt sind und, und, und um es direkt vorwegzunehmen und ich möchte hier auch überhaupt kein keinen fahrt verbreiten und so, das ist hier überhaupt nicht das Ziel. Der Tether ist also, er meint, dass zum Beispiel die 65% Commercial Paper tatsächlich überhaupt kein großes Risiko darstellen, denn ähm, das sind im Prinzip äh, Finanzinstrumente, die, ähm, also, das sind kurzfristige Darlehen, die vergeben werden an Blue Chip Companies oder Banken mit einer Laufzeit von unter neun Monaten. Und er argumentiert hier, dass also eigentlich es ganz gut ist, wenn Tesla nicht nur Cash auf dem Konto hat, sondern es ist tatsächlich auch schlaues, ähm, schlaues Cash-Management, wenn man quasi die Einlagen in dieser Größenordnung auch äh, clever anlegt. Und das ist hier also in der Zusammensetzung, die Tesla veröffentlicht hat, nach seiner Meinung zu einem Großteil auch tatsächlich der Fall. Wichtig ist, dass man im Prinzip... Äh, dass diese Assets liquide angelegt sind, also die Anlagen, die man da verwendet, dass die liquide sind, das heißt also, dass man die schnell wieder auflösen kann, falls dann doch US-Dollar gebraucht werden und gleichzeitig eben auch dann das Risiko gering ist und Commercial Paper sind hier in, dieser, in diesen Quadranten hier, Risk und Safe, Liquid und Illiquid, tatsächlich sogar in dem guten Bereich, nämlich sowohl liquide als auch sicher. So und er sagt dann aber, dass es tatsächlich ungefähr 23% Prozent gibt, das sind die, die hier eingekringelt sind, diese Anlageformen, dass die irgendwie mit Fragezeichen zu versehen sind. Da ist nicht ganz klar, ob das wirklich sicher ist und er argumentiert dann eben, dass hier 0,77 Cent pro ähm, US-Dollar im Tether tatsächlich wirklich passend gedeckt sind mit Low Risk Liquid Assets und der Rest ist eben fraglich, also ist ein USDT nur mit 0,7 Cent besichert, was ja gar nicht so schlimm ist, wie die allermeisten Leute jetzt angenommen haben. Das ist schon mal so eine mögliche Seite, von der irgendwie Gefahren drohen können dass also quasi die Deckung dieser ähm, Stablecoins nicht eins zu eins stattfindet. Und ähm, die zweite Sache, das sind so politische Vorgänge, zum Beispiel jetzt gerade in den USA. Äh, da empfehle ich mal hier diesen äh, Twitter-Thread von Caitlin Long ähm, zu lesen. Auch den werde ich unten in die Description setzen. Hier geht sie darauf ein. Also sie meint, dass diese Zusammensetzung, die Tether hier veröffentlicht hat, tatsächlich sogar die... Äh, Wichtigeren Nachrichten sind für den Kryptobereich als äh, die Geschichte mit Elon Musk und auch die Binance Investigation, denn ähm, äh, da geht es darum, dass quasi jetzt Risk Managers von Hedgefonds, die im Kryptobereich tätig sind, das Risiko des Krypto-Investments neu bewerten müssen, die Anlagen ein bisschen umschichten müssen und das dann eben auch zu Kryptoverkäufen führt. Gleichzeitig geht es aber auch darauf ein, dass ähm, äh, hier ein äh, möglicherweise auch die USA, die Regulierungsbehörden in den USA sich sehr viel mehr mit Stablecoins beschäftigen werden. Denn ähm, die, äh, die, denn das kann also dazu führen, dass hier eben äh, ein Crackdown stattfindet auf die Stablecoins, ähm, weil einfach die US-Finanzaufsichtsbehörden ähm, die Stablecoins mehr in den Fokus nehmen. Das liegt unter anderem auch, wer kann man hier nachlesen, ein bisschen an Facebook, dass also quasi Facebook mit Libra irgendwie einen eigenen Stablecoin rausbringen wollte und das hat ja dann zu sehr viel Widerstand von öffentlicher Seite geführt und da ist also im Prinzip die Frage, wie wird das hier in Zukunft geregelt sein? Gleichzeitig wird aber auch die Fed wahrscheinlich früher oder später auch einen Digitaldollar rausbringen und auch dann ist natürlich der Stablecoin steht nochmal im Markt nochmal in einem ganz anderen Fokus, denn ähm, da wird man ja wahrscheinlich eher den eigenen Stablecoin, den offiziellen US-Dollar-Stablecoin beziehungsweise den, äh, äh, die, die Zentralbank- Stablecoin-Währung dann durchsetzen wollen. So und ähm, es gibt hier eben noch einen weiteren Artikel, auch den werde ich verlinken, der auch ganz interessant ist zu dem Thema, nämlich äh, mal so zehn Vorhersagen über Stablecoins und äh, die äh, finanzpolitischen äh, Auswirkungen davon. Und hier gibt es so einige also so einige interessante Punkte. Da, äh, sie meint hier, dass also die äh, Stablecoins zum Beispiel gegen Ende 2021 100 Milliarden US-Dollar... Äh, also die Markt, Market Cap 100 Milliarden US-Dollar übersteigen wird und das ist ganz lustig, weil wenn man sich das mal anschaut, ich habe jetzt hier mal bei CoinGecko unter Categories kann man hier die Stablecoins aufrufen nachgeguckt und diese Vorhersage, die ist tatsächlich schon mal nicht eingetreten, denn äh, bei 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung sind wir jetzt schon, ne? also nicht Ende 2021. Es ist also sehr viel schneller gegangen. Das heißt aber nur, dass also die Aufmerksamkeit, die der Stablecoin-Bereich bei, äh, bei, bei den Finanzaufsichtsbehörden in den USA, dass die also noch mehr steigen wird. Und es kann eben sein, dass da Regulierungsthemen auf uns zukommen. Kann auch nicht sein. Ich möchte hier wirklich nicht Fahrt verbreiten, sondern ich, ich rede jetzt einfach nur mal, das ist jetzt hier nur so, das sind nur so ein paar Gedanken. Ich habe diese Woche viel recherchiert zu dem Thema und habe einfach. Hier jetzt mal so ein paar Artikel ausgewählt, falls ihr also Interesse daran habt, euch quasi mit den Risiken von Stablecoins zu beschäftigen, das wären ein paar Denkanstöße und jetzt möchte ich aber darauf eingehen, wenn jetzt ein Stablecoin, einer oder zwei Stablecoins vom Markt verschwinden würden, weil zum Beispiel ein Verbot da wäre oder andere Regulierungsmaßnahmen, die quasi das Handeln mit Stablecoins erheblich erschweren würden, was würde dann im DeFi-Bereich passieren. Und zwar auch nur jetzt einen ganz, ganz kleinen Teil von Stablecoins, den ich, den ich mir jetzt anschaue. Ich zeige das jetzt auch direkt mal, was gibt es eigentlich für Stablecoins? Und zwar, wir haben im Grunde verschiedene Klassen von Stablecoins und die zwei wichtigsten, das sind die Asset-Backed Stablecoins und die sogenannten algorithmischen Stablecoins. Die Asset-Backed Stablecoins, das sind Stablecoins, bei denen quasi irgendwo ein US-Dollar Hinterlegt ist für jeden Coin, der rauskommt. Und als Beispiel haben wir hier natürlich den Tether. Und der Tether, der Tether USD, der wird herausgegeben von einer Firma Tether Operations Limited, so steht zumindest auf deren Webseite und die hat ihren Sitz in Hongkong. Und dann gibt es noch verschiedene andere Asset-Backed Stablecoins, wie zum Beispiel den USDC, der USD Coin, der wird von Circle und Coinbase rausgegeben, wobei dahinter ein Konsortium steht, das heißt Center, das sitzt auch in den USA, das aber von Circle und Coinbase, ähm, ich glaube, gegründet wurde. Und dann hat man ähm, noch den Binance-USD, der auch in den USA ansässig ist und den GUSD zum Beispiel den Gemini-USD, ähm, der sitzt auch in den USA und es gibt tatsächlich auch einen Euro-Stablecoin, der Stasis-Euro ähm, und möchte ich aber jetzt auch im Detail alles gar nicht erzählen, sondern ich möchte einfach nur sagen hier, es gibt diese, es gibt diese Klasse von Stablecoins und da gibt es im Grunde zwei Sorten von Stablecoins, die einen sind nicht reguliert und die anderen sind reguliert. Das heißt also, der USDT zum Beispiel ist nicht reguliert. Der steht nicht unter der Aufsicht irgendeiner Finanzbehörde. Der ist einfach so da und äh, macht so sein Ding, kann aber natürlich dadurch auch irgendwie nicht als so sicher angesehen werden, weil es gibt eben keinen, der jetzt sicherstellt, dass wirklich ein US-Dollar hinter jedem USDT steckt. Dann gibt es die... Stablecoins, die in den USA größtenteils reguliert sind, das sind die anderen drei, die ich hier geschrieben habe. Da gibt es also eine Finanzaufsichtsbehörde, die regelmäßig oder die im Grunde dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass da auch ein US-Dollar wirklich hintersteht und ähm, pro äh, Coin, also pro USDC. Und das, ist, das sind eben diese zwei Sorten von asset-backed Stablecoins. Und dann gibt es die algorithmischen Stablecoins. Und die algorithmischen Stablecoins, die funktionieren so, dass irgendein Smart Contract, irgendein ähm, Computerprogramm dafür sorgt, dass diese Stablecoins wirklich an den US-Dollar gebunden sind. Haben wir auch, da haben wir auch zwei Sorten. Das eine sind die Collateral-Backed, so habe ich die genannt. Stablecoins wie zum Beispiel der DAI und die synthetischen Stablecoins wie der SUSD oder der S-Euro von Synthetix sind die. Und diese Collateral-Backed-Stablecoins, die sind... Im Grunde, ähm, die funktionieren im Grunde so ein bisschen wie auch eine Landing Plattform oder es ist eigentlich eine Landing Plattform, denn es gibt zum Beispiel den DAI, den kann man holen bei Maker und Maker hat eine App, die heißt Oasis und bei Oasis kann man im Grunde Kryptoassets hinterlegen, wie zum Beispiel Ether oder Bitcoin. Und kann sich dafür dann eben ein Darlehen in Form von DAI holen. Das heißt, das Darlehen ist besichert mit Kryptoassets. Und diese Krypto-Assets haben ja auch einen US-Dollar-Wert. Und ein Algorithmus, ein Computerprogramm sorgt dann dafür, dass, dieser, dass ein DAI immer durch ein USDT an Kryptoassets gedeckt ist. Die synthetischen Stablecoins, die funktionieren noch ein bisschen anders. Das geht aber jetzt alles hier in diesem Video zu weit. Ich möchte es einfach nur erwähnt haben, diese Anlagen, diese Klassen gibt es und es gibt sicherlich noch andere ähm, und äh, andere Formen von Stablecoins, aber das hier sind so im Grunde die wichtigsten. In diesem Video geht es jetzt eigentlich eher um die Asset-Backed Stablecoins, aber es ist im Grunde auch nicht so wichtig, ob es jetzt Asset-Backed oder algorithmische Stablecoins sind. Was wäre, wenn jetzt also ein Stablecoin plötzlich nicht mehr, also wenn jetzt plötzlich nicht mehr ein Dollar Wert wäre, sondern quasi wertlos wäre oder nahezu wertlos, weil zum Beispiel USDT verboten wird oder USDC, BUSD, GUSD irgend, durch irgendein regulatorisches Ding äh, nicht mehr funktionieren würden. Was wäre dann los im DeFi-Bereich? Weil wir haben ja im DeFi-Bereich diese sogenannten Stable Swaps zum Beispiel und die Stable Swaps, die... Wir haben hier zum Beispiel den, äh, zum Beispiel Curve. Die betreiben ja, Moment, ich mache das mal kurz so, dass man das auch vernünftig hier bedienen kann. Also kurz das Wallet verbunden. Ähm, die haben ja hier diese Pools und in diesen Pools sind immer. Stablecoins, DAI, USDC, USDT, SUSD, also unterschiedliche Kombinationen von Stablecoins. Es gibt auch ein paar Bitcoin-Pools, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Die spielen, die, Das ist etwas, was später hinzugekommen ist. Hier ist aber die, die Idee, dass man hier also Pools hat, die, in die man Stablecoins einlegen kann. Und dann bekommt man entsprechende APY in Höhe von teilweise zweistelligen Prozenten, was ja sehr spannend ist. Und äh, das ist ja hier quasi eine Anlageform im DeFi-Bereich, die äh, sehr viel genutzt wird. Unter anderem dann eben auch zum Beispiel von Yearn Finance. Weil auch wenn man bei Yearn Finance in diese Vaults investiert, dann stecken dahinter unter anderem von Curve bestimmte Pools. Das sieht man hier immer an dem CRV, CRV GUSD, CRV ähm, TUSD, CRV, BUSD. Es gibt noch andere Pools, aber äh, die mit CRV, die liegen bei Curve und dann hat man also zum Beispiel hier ähm, den Curve GUSD und dem steht ein entsprechender Pool bei Curve gegenüber. Und zwar hier ist der GUSD Pool. Ne? Also das sind im Prinzip Pools, die sich mit Stablecoins beschäftigen. Wo also Stablecoins drin sind, <lacht> Und ähm, die Frage wäre jetzt, wenn zum Beispiel hier der USDT oder der USDC, ist jetzt egal welcher, plötzlich äh, nichts mehr wert wäre, was würde das bedeuten? Und dafür muss man sich mal angucken, wofür eigentlich diese äh, Stable Swaps gut sind. Das sind im Prinzip Exchanges, die sich darauf spezialisiert haben, dass man damit Stablecoins traden kann. Stablecoins untereinander und die Stablecoins, die bei Curve zum Beispiel, aber auch bei Ellipsis ähm, getradet werden, die sind häufig in einem sogenannten Three-Pool, das sind also drei Stablecoin Assets, die in einem Pool drin sind. und in diesem Pool kann man als Investor investieren, man kann also seine USDT, USDC oder BUSD einlegen und verdient dann quasi an den Trading Fees, die auf diesem Exchange anfallen. Und was passiert, wenn da getradet wird, also das heißt, wenn jemand dort zum Beispiel USDT gegen BUSD traden möchte, dann möchte der also seine USDT abgeben und er möchte dafür BUSD haben. Und natürlich möchte er das gerne im Verhältnis ungefähr 1 zu 1, weil ja beides an ungefähr, also weil beides ja ein US-Dollar wert ist. Ne? Und das heißt, die Spezialität von diesen Stable Swaps ist, dass genau diese Form von Trade abgebildet wird, dass bei einer äh, größeren Menge von Stable Coins, die da geswappt werden, der Preis sich nicht besonders stark ändert. Das ist ein Unterschied zu Uniswap, wo sich, wenn große Beträge getradet werden, der Preis sehr stark verändern kann. So Und was passiert also, wenn jemand USDT gegen BUSD tauschen möchte, dann wird er also da in diesem Pool beim, Tra beim, beim Trade, beim Swap, wird der USDT einzahlen und dafür wird er BUSD entnehmen. Ne? Das sieht man hier, also USDT gehen rein in den Pool und BUSD gehen raus aus dem Pool. Und danach sind also dann in dem Pool mehr USDT drin als vorher und weniger BUSD als vorher, weil es sind ja BUSD aus dem Pool abgeflossen und es sind USDT reingeflossen. Und diese Stable Swaps, die beziehen ihren Preis tatsächlich auch aus einem Algorithmus und dieser Algorithmus, der sieht ungefähr so aus, dass im Grunde zwei die Menge an BUSD und an USDT im Pool miteinander verglichen werden und je nachdem wie viel USDT oder BUSD in dem Pool ist, ist das eine Asset billiger als das andere Asset. Also wenn viele BUSD in dem Pool drin sind, dann ist der, der BUSD billiger als der USDT und das ermuntert dann quasi dazu, wieder umgekehrt zu traden, damit quasi das Verhältnis wieder ausgeglichen ist. Damit das Ganze gut funktioniert, gibt es in diesem Algorithmus quasi ähm, einen sicheren Bereich und das heißt also, wenn die Poolbestände, beide Poolbestände ungefähr im Verhältnis zueinander stehen, dass das Verhältnis auf dieser Linie hier liegt, ne, dann ist der Preis, das Verhältnis ungefähr 1 zu 1. Also das heißt, dann ist der, ähm, der Preis ungefähr 1 zu 1, bedeutet ein USDT ist ungefähr gleich einem BUSD. Da wird es minimale Abweichung geben im Cent-Bereich oder manchmal auch ein bisschen mehr als ein Cent, äh, um einfach zu incentivieren, dass das Asset, das fehlt, gerade wieder äh, ein bisschen aufgefüllt wird. Ne? Und das ist also quasi der Normalzustand bei einem Stable Swap. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass plötzlich eines dieser Assets komplett wertlos ist, dann werden natürlich alle Leute versuchen, dieses Asset loszuwerden. Und da sind die Stable Swaps natürlich eine gute Anlaufstelle, weil an dem Punkt also beim, beim Stable Swap, da kann man ja hingehen und einfach mit einer einzigen Transaktion seine ganzen, sagen wir mal, USDT, die jetzt wertlos sind, abgeben und sich dafür im Verhältnis 1 zu 1 BUSD holen. Soll doch jemand anders quasi auf den USDT sitzen bleiben. Und wenn das passiert, dann verschieben sich natürlich die Anteile in dem Pool extrem, weil dann werden sehr, sehr viele USDT in dem Pool liegen und dafür dann sehr wenige BUSD und USDC da drin sein. Weil klar, die USDC will jeder haben, die BUSD will jeder haben. Und solange dieser Pool noch liquide ist, werden die Leute natürlich ohne Ende USDC und BUSD entnehmen und dafür ganz viel USDT in den Pool einzahlen, weil der USDT, der ist ja nichts wert. Und das führt dann dazu, dass in diesem Algorithmus hier in, dass wir dann hier in diese Extrembereiche kommen. Das sind quasi die Randbereiche auf dieser Kurve. Und hier steigen die Preise quasi exponentiell an. Und das heißt, die Preise weichen dann extrem ab vom 1 zu 1 Verhältnis. Man hat und zum Beispiel die Situation, dass 10 BUSD plötzlich eine Million USDT wert sind, weil der USDT ist ja ziemlich wertlos. Davon ist sehr, sehr viel im Pool. Der BUSD ist im Vergleich zum USDT sehr selten und deshalb auch sehr teuer. Und wenn wir in diesen Extrembereichen sind, dann ist quasi dieses Verhältnis 1 zu 1 gebrochen und ähm, der Pool ist extrem im Preis verschoben. Das ist wichtig, dass es diese Extrembereiche gibt, weil genau in diesen Extremsituationen also auf dem Weg in die Extremsituation, die Idee ist, dass man incentiviert, das zurückzutraden. Und das funktioniert im Normalfall auch, weil natürlich, wenn ein USDT auch ein US-Dollar wert ist, dann wird man ja im Prinzip, wenn der äh, USDT ähm, plötzlich äh, irgendwie davon abweicht, dann wird man da ja irgendeine Gewinngelegenheit haben. Und äh, das dann zurücktraden in den sicheren Bereich. Aber im Extremfall, wenn jetzt der USDT nichts mehr wert ist, wird das keiner machen und deshalb landen wir in diesem Extrembereich und dann kommen wir eben zu solchen Verhältnissen wie eine Million, ist jetzt eine Fantasiezahl, eine Million USDT sind dann nur noch ein BUSD Wert oder 10 BUSD Wert, wie auch immer. Jedenfalls bekommt man sehr, sehr wenig raus für sehr viel Einlage in USDT beim Traden. So, und wenn wir jetzt Liquidity Providers, also wenn wir jetzt Liquidität zur Verfügung stehen in diesem Pool, ich zeige das auch mal, also wenn wir hier investieren, ich gehe jetzt mal zu Ellipsis, da kann man das glaube ich ganz gut zeigen. Ellipsis ist hier auf Binance, hier ist der Three Pool, hier sind die drei Assets drin, BUSD, USDC, USDT. Hier kann ich meine Einlage machen, meine Stablecoins einlegen. Und dann kann ich auch noch staken, also dann kann ich meine LP-Tokens, die ich dafür bekomme, staken. Und dann bekomme ich hier eben eine entsprechende APY. Und wenn ich also hier investiere, über den zum Beispiel 3Pool, indem ich da BUSD, USDC oder USDT einzahle, dann bin ich davon letztendlich betroffen, denn dann passiert folgendes. Mal schnell an die Stelle gehen. Also wenn ich hier 1000 US-Dollar einzahle, dann wird im Prinzip der Bestand vom USDT steigen. Die anderen beiden bleiben gleich, ist ja logisch. Und äh, wenn ich dann später aus dem Pool rausgehe, im Normalfall, dann bekomme ich auch 1000 US-Dollar zurück, aber in einer anderen Zusammensetzung als ich eingezahlt habe. Ne? Also ich habe hier 1000 US-Dollar eingezahlt, aber ich bekomme eine andere Zusammensetzung wieder raus. Als ich eingezahlt habe, aber der Gesamtwert ist gleich. Also ich bekomme quasi den, meinen Anteil, meinen Poolanteil an den USDT. Ich bekomme meinen Poolanteil an den USDC und ich bekomme meinen Poolanteil an den BUSD und das entspreche dann zum Beispiel 400 USDT, 300 USDC und 300 BUSD sind also auch insgesamt 1000 US-Dollar, aber eben in einer anderen Zusammensetzung. Das ist der Normalfall. So. Und wenn jetzt die Extremsituation eintritt, also im Grunde diese Situation hier, dann sieht das Ganze natürlich wesentlich ungünstiger aus. Weil dann bekomme ich den allergrößten Anteil meiner Einlage zurück in USDT. Und zwar kriege ich jetzt fantasiemäßig eine Million USDT zurück. Dafür aber nur 0,03 USDC und 0,03 BUSD. Das heißt also, ich habe unter einem Cent in USDC und BUSD, aber ich habe dafür eine astronomisch große Zahl an USDT rausbekommen. Die sind aber draußen auf dem Markt nichts mehr wert, weil der USDT in diesem Beispiel zum Beispiel dann eben nichts mehr wert ist. Und das heißt also, ich habe im Prinzip, wenn ich hier in diesen Pool eingelegt habe, nachher alles verloren, weil ich habe zwar einen Haufen Coins, sogar richtig viele, aber... Ähm, die sind nichts mehr wert und die anderen Coins, die ich habe, die noch was wert sind, die sind aber im Verhältnis so gering, dass ich damit auch nichts mehr anfangen kann und damit habe ich praktisch effektiv meine 1000-Dollar-Einlage vernichtet. Und das ist also letztendlich die Gefahr von ähm, Stablecoin-Anlagen im Kryptobereich unter anderem. Natürlich gibt es noch ganz andere Gefahren, wie zum Beispiel auch der... Ähm, das, das Smart Contract Risk und so weiter. Bei den algorithmischen Stablecoins sowieso, weil der Algorithmus muss ja auch funktionieren. Aber ich wollte jetzt hier einfach nur mal auf die Besse, also Asset-backed Stablecoins eingehen. Jeder muss irgendwie sich selber Gedanken machen, für wie wahrscheinlich hält er das, dass da irgendetwas passiert. Ich habe ein paar Artikel geliefert, da kann man sich mal schlau machen. Und jetzt möchte ich noch kurz ein... Wort zum BUSD quasi hinzufügen, bevor ich dann darauf eingehe, was kann man eigentlich machen, wenn man jetzt nicht hier investieren möchte in diese drei Pools zum Beispiel. Also der BUSD ist ja der Stablecoin von Binance und Binance ist ja denke ich mal schon liquide, also das ist glaube ich auch eine ganz andere Nummer als zum Beispiel der USDT, der Tether. Aber die Frage ist jetzt, wie finden wir raus, ob der BUSD wirklich durch einen US-Dollar gesichert ist? Und das habe ich auch mal für euch recherchiert. Und zwar wird Binance nämlich herausgegeben von der Firma, nee eben nicht Binance, sondern von der Firma Paxos. Das ist eine Kooperation zwischen Binance und Paxos. Aber der Herausgeber des Stablecoins, das ist die Firma Paxos. Und Paxos ist in den USA reguliert. Die haben eine Lizenz, die dürfen das. Und die machen auch jeden Monat einen Attestation Report, wo also im Prinzip eine Auditing-Firma kontrolliert, ob dieser Stablecoin wirklich eins zu eins mit dem Dollar gedeckt ist. Und die kann man auch aufrufen auf der Webseite von Paxos. Und hier sind die ganzen Reports, nämlich vom 31. März, vom 26. Februar, vom 29. Januar, vom 31. Dezember. Also relativ lückenlos ist das hier aufgedeckt. Und ähm, man kann diesen Report auch lesen. Die Firma Withum macht das. Und ähm, hier wird also im Grunde attestiert, wie viele... Assets vorliegen in Tokens. Ach, ich bin beim Pax Token. Gehen wir mal in den äh, vom BUSD. Hier ist das. Ähm, hier ist der der Bericht. Und hier sieht man also, hier wird attestiert, dass also drei Milliarden, 3,5 Milliarden BUSD quasi in Zirkulation sind und dass der Dollarwert dahinter in US Treasuries 3,5 Milliarden ist und das stimmt tatsächlich auf den Cent und das wird hier attestiert und das wird auch von einer Finanzaufsichtsbehörde in den USA quasi dadurch gedeckt, dass hier eine Lizenz vergeben wurde und dass da natürlich auch entsprechende Kontrollen stattfinden. So, also der BUSD, erstens, kommt nicht von ist, wird nicht von Binance rausgegeben, sondern von Paxos. Paxos ist reguliert in den USA und wird auditiert in den USA. Und es sind tatsächlich die Assets auch wirklich drin, die also quasi die BUSD decken sollen. Das ist schon mal das. Aber jetzt gibt es zurzeit in den USA, hier das ist ein Schreiben, vom 19. Mai 2021, das ist also tatsächlich ziemlich aktuell, wir haben heute den 21. Mai, und da geht es darum, dass also hier quasi der, der Vorsitzende des Ausschusses Senatsausschusses für Banking, Housing und Urban Affairs an den Controller Office of the Controller of the Currency eine, einen, einen offenen Brief schreibt und in diesem Brief wird quasi die Sorge ausgedrückt, dass bestimmte Firmen eine Lizenz bekommen haben, die aber eigentlich keine Lizenz hätten bekommen dürfen aus deren Sicht und dass also im Prinzip quasi diese Lizenz zu widerrufen ist. Unter anderem geht es darum um Paxos, Protego und Anchorage und so weiter, lest euch das selber mal durch, das ist das, was jetzt gerade eben im Hintergrund abläuft, das heißt absolut überhaupt nicht, dass diese Lizenz jetzt wirklich widerrufen wird, es heißt überhaupt nicht, dass man sich jetzt wirklich konkret Sorgen machen muss, aber ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, dass in diesen Stablecoin-Pools Risiken liegen, die man einschätzen muss und mit denen man umgehen muss und ähm, diese Risiken sind sehr, sehr konkret. So. Jetzt die Frage, was machen wir da? Also, natürlich brauchen wir trotzdem irgendwo ein Asset, mit dem wir quasi Gewinne absichern können, mit dem wir unsere Gewinne, die wir im äh, Kryptobereich, äh, zum Beispiel durch Bitcoin oder Ether oder ähnliche äh, Kurssteigerungen quasi machen, absichern können, wenn Kurse runtergehen. Und ähm, ich hatte ja irgendwie so als erstes, als erste Idee mal, warum eigentlich nicht hingehen und zum Beispiel, wenn wir jetzt glauben, dass der Tesla irgendwie den, äh, äh, dass der Tether nicht wirklich gedeckt ist und vielleicht sogar auch riskant ist, warum nicht einfach jetzt hier einlegen? zum Beispiel Ether oder BNB, und sich dann Tether leihen. Das ist schon mal das eine. Den Tether dann natürlich sofort umwandeln in irgendein anderes Asset. Dann hat man seine Schulden hier in Tether. Und äh, die sind ja dann, also wenn der Tether dann auf Null geht, dann sind ja die Schulden gehen dann auch auf Null. Und damit hat man quasi ein, äh, eine gewisse Chance, dass man von dieser ganzen Sache irgendwie, wenn das mit dem Tether passieren würde. Es geht aber auch um den BUSD, auch um den USDC. Ist jetzt nicht konkret gemeint, ähm, dann hat man ja quasi, dann sind die Schulden ja nichts mehr wert, ist man schuldenfrei, ne? äh, hat man das Geld also umsonst bekommen, vor allem wenn man es dann umgewandelt hat und nicht USDT selber einlegt. Also was man nicht machen darf, wenn man diese Strategie verfolgt, das ist dann in diese drei Pools einzahlen und die drei Pools, die sind... Das, das, die sind wesentlich, die kommen wesentlich häufiger vor, als man auf den ersten Blick sieht. Denn diese drei Pools, das ist zum einen natürlich der Drei-Pool selber. Aber hier sieht man, dass der dai pool tatsächlich auch eine Kombination aus dem DAI mit dem Drei-Pool ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, der Tether ist problematisch und wir investieren hier nicht in den Drei Pool, dann können wir auch nicht in den DAI plus 3 Pool investieren, auch nicht in den FUSD T plus 3 Pool, auch nicht in den TUSD plus 3 Pool. Ne? Und ähm, das ist bei Curve genauso. Alle diese Pools, die hier zu sehen sind, die allermeisten, sind eine Kombination mit dem 3-Pool und der 3 enthält den Tether. Also es ist dann immer zu prüfen, wenn man bei einem Stablecoin kritisch eingestellt ist, äh, in welchen Pools ist der enthalten und möchte ich hier dann in diesen Pool investieren. Oder man sagt sich natürlich, man lässt es ganz, man investiert da überhaupt nicht. Und wenn man das dann macht, dann fällt natürlich diese ganze Plattform komplett flach. Ne? Das kann man also auch eigentlich nicht wirklich machen. Und ich hatte jetzt also die Idee, dass man versucht Pools zu finden, die nur mit einem einzigen Stablecoin arbeiten, zum Beispiel mit dem DAI. Weil wenn man mit dem DAI jetzt, wenn man jetzt sagt, der DAI, das ist ein algorithmischer Stablecoin, der ist immer mit US äh, mit, mit, mit ähm, Bitcoin oder Ether gedeckt, dann, äh, und der Algorithmus funktioniert, dann äh, hat man ja irgendwie äh, schon gewonnen, dann braucht man eigentlich nur noch einen Pool zu finden, wo man quasi seine DAI staken kann. Und das ist dann aber wieder gar nicht so einfach, weil zum Beispiel bei Curve gibt es keinen, und ähm, bei äh, es gibt dann so Bifi und Autofarm, wo schon mal einzelne Pools sind, die nur BUSD machen oder auch nur DAI. Versuchen wir mal einen zu finden. Hier ist einer, der legt das bei Venus an mit 1,32% APY. Ne? Also ihr seht so ein bisschen das Problem. Und äh, das, was ich also jetzt... Machen würde, was, was ich also machen werde, wenn ich irgendwie jetzt wieder Stablecoins einlege, dann werde ich verstärkt auf Token Bridges setzen. Zum Beispiel gibt es bei Nerf eine Token Bridge, mit der man das aber nicht machen kann, was ich vorhabe. Aber die Idee dahinter ist folgende. Hier, das ist eine Bridge, mit der können Assets, zwischen zwei Blockchains hin und her transferiert werden. Ich habe darüber auch ein Video gemacht schon, äh, in dem ich dir also kurz auf die ähm, äh, Token Bridge hier bei Nerf für Ether eingehe. Es gibt aber auch von REN noch eine für Bitcoin und so weiter. Und damit diese Bridges funktionieren, brauchen die auch Liquiditätspools. Und diese Liquiditätspools, die bestehen immer nur aus einem Asset, aber auf zwei verschiedenen Blockchains. Das heißt, es wird DAI von Ether nach BSC, also zur Binance Smart Chain und umgekehrt übertragen. Und damit das funktioniert, braucht man DAI-Liquidität auf der einen Seite und DAI-Liquidität auf der anderen Seite. Und das heißt also, man kann hier DAI einlegen. Der wird dann zwar verteilt, womöglich, je nachdem, wie die Bridge funktioniert, auf zwei Blockchains, aber das ist ein Pool, der nur mit einem einzigen Asset arbeitet. Leider gibt es hier bei NERV zurzeit... Nur zwei Pools, die sich, die mit der Bridge zu tun haben. Ich rede also nicht von dem Stablecoin 3-Pool hier, sondern ich rede von diesen beiden Pools hier, der Bitcoin-Pool und der Ether Pool. Andere ähm, Pools, die sich mit der Token Bridge beschäftigen, gibt es leider nicht hier. Das heißt also, hier kann man nicht arbeiten, aber die Idee, die Idee dahinter ist, dass man solche Token Bridges sucht und ich bin sehr überzeugt davon, dass man diese Token Bridges auch für Stablecoins finden wird, in Zukunft verstärkt, weil wir haben Layer 2 mit Polygon, wir haben Binance Smart Chain, wir haben also unterschiedliche Blockchains. Wir haben verschiedene Layer 2 Lösungen auf Ethereum. Jede einzelne dieser Layer 2 Lösungen braucht eine Token Bridge zumindest in Richtung Ethereum, um dann von da aus in die andere Layer 2 Lösung zu kommen. Und dann werden wir in Zukunft ja auch noch Sharding haben. Wir haben Polkadot, wir haben Cardano eines Tages. Und es wird überall werden Token Bridges gebraucht. Und diese Token Bridges funktionieren eigentlich nahezu immer. Dadurch, dass man Liquidität auf beiden Seiten vorhält und dass man also Einzelassets wie den DAI oder ähnliche Sachen da einzahlen kann. Unter anderem gibt es hier zum Beispiel die, den AnySwap Exchange. Und da würde ich euch auch einfach mal selber auffordern, Rauszufinden, wie man hier quasi einlegen kann. Auch hier gibt es entsprechende Pools und ähm, dieser Swap, das ist ein, äh, also dieser Exchange, der ist dazu da, dass man im Prinzip hier auch Bridges hat, die zwischen den Blockchains hin und her transferieren, die Assets. Und hier gibt es auch entsprechende Pools und Farms und so weiter, die also im Grunde hier APY abwerfen. Als ich das letzte Mal AnySwap verwendet habe, das ist aber schon zwei Monate her, hat das noch nicht so richtig geklappt. Aber hier ist zum Beispiel eine Chance und dann gibt es, glaube ich, von Rubik, die ähm, auf dem Exchange gibt es auch eine Token Bridge. Und äh, auch hier würde es sich mal lohnen zu schauen, ob man hier irgendwas einlegen kann oder nicht. Das ist jetzt von meiner Seite das Thema gewesen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, also ich glaube nicht, dass wir uns in der nächsten Zeit große Sorgen um USDT machen müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns um BUSD große Sorgen machen müssen. Aber es ist ein Bereich, der durchaus auch aktives Management erfordert. Es ist nicht so, dass man einfach so in, irgendeine, äh, in irgendein ähm, Dreipool pool oder so investiert, zum Beispiel bei Ellipsis oder bei, ähm, äh, bei Curve oder so. Und dann sicher ist, sondern man ist nur gegen ein ganz bestimmtes, ganz bestimmtes Risiko abgesichert und das ist das Risiko der Kursschwankungen. Man holt sich andere Risiken ein, die dann eben zum Beispiel mit regulatorischen Themen zu tun haben oder einfach damit zu tun haben, dass diese Firmen, die diese ähm, Stablecoins rausbringen, vielleicht nicht vertrauenswürdig sind oder im Fall der algorithmischen Stablecoins, dass der Algorithmus nicht funktioniert. Das jetzt von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wünsche ich alles Gute. Bis bald.